Sie können Ihren Adhere Audio Prozessor mit unterschiedlichen Hüllen und Designstickers individuell gestalten. Die Adhere Hüllen bieten zusätzlichen Schutz speziell für junge Kinder. Die Sticker können einfach auf den Programmknopf geklebt werden und verwandeln Ihr Hörsystem damit zu einem individuellen Begleiter.